Ja, ganz herzlich willkommen. Ähm, ich bin Bettina Schmidt vom Global Nature Fund und ähm, ja, wir, sind, wir koordinieren das Netzwerk lebendige Seen Deutschland und die heutige Veranstaltung ist auch Teil einer ganzen ähm, Reihe von Seminaren des Netzwerks lebendige See in Deutschland heute zum Thema Seenschutz durch Nährstoffrückhalt in der Fläche. Da darf ich Sie ganz herzlich begrüßen und darf auch an den Carsten Burggraf weitergeben äh, von der integrierten Station Holsteinische Schweiz. Denn die Seen der Holsteinischen Schweiz sind ja die lebendigen Seen 2021 und sind da im Frühjahr ausgezeichnet worden. Genau, und die geben den Rahmen für unsere Veranstaltungsreihe. Vielen Dank, Bettina. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie im Namen des Vereins Wasserort der Mensch und der integrierten Station Holsteinische Schweiz an der Außenstelle des Landesumweltamtes. Wie Bettina schon sagte, sind die Seen in unserer Region zu den Seen des Jahres 2020, 2021 ausgezeichnet worden. Kurzzeitig ausgebremst durch Corona haben wir dann unsere Agenda für das Auszeichnungsjahr in die digitale Welt verlegt und diese fünfteilige Online-Seminarreihe ins Leben gerufen. Heute... Bei unserem vierten Seminar wollen wir uns mit dem Thema Seenschutz durch Nährstoffrückhalt in der Fläche widmen. Die Idee zu diesem Thema kam aus dem Vorstand des Vereins Wasser und der Mensch. Wir wollen mit dieser Veranstaltung die unterschiedlichen Eintragspfade von Nährstoffen in die Gewässer darstellen, innovative Ansätze des Nährstoffrückhaltes vorstellen und gemeinsam nach Lösungen suchen, die Nährstofffrachten in unsere Gewässer zu reduzieren. Hierfür haben wir heute eine Reihe von guten Referierenden gewinnen können und ich freue mich gleich zu Beginn auf meine Kollegin Gudrun Plambeck, die uns zu dem Thema Nährstoffeintragspfade in die Seen etwas Erhellung bieten möchte. Gudrun, du bist dran. Du müsstest deinen Ton noch anstellen. So. Können Sie das sehen? Ja, wir sehen es gut ja. und jetzt ja. haben wir die ja. und, Wunderbar, dann fange ich jetzt an. Gut, also auch, äh, ich möchte Sie herzlich begrüßen. In Schleswig-Holstein sind ja die Seen ein wichtiges Thema. Wir sind ja nach Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern das seenreichste Bundesland. Wir haben 73 Seen, die wir der EU melden, und da sie größer sind als 50 Hektar, aber wenn man die Größenordnung ähm, ab 1 Hektar betrachtet, dann sind es über 500 Seen und Teiche. Ich freue mich deshalb, Ihnen etwas über die Wege zu erzählen, auf denen der Phosphor in die Seen gelangt. Wir haben sehr unterschiedliche Seentypen. In Schleswig-Holstein gibt es äh, flacher, viele flachere, ungeschichtete Seen, die sehr empfindlich reagieren auf Nährstoffeinträge. Diese sind häufig mit Nährstoffen überversorgt und im Sommer äh, charakterisiert durch Blaualgenmassenentwicklung. Hier sehen Sie mal ein paar schöne Bilder vom Bodensee, See, Bootkamper See und Lanker See, also die in voller Blüte stehen im Sommer. Leider kein schönes Bild. Aber wir haben auch Seen mit einer empfindlichen Unterwasservegetation. Das sind nämlich die Tiefen. Seen mit kleinen Einzugsgebieten und das sind Mesotrophe Seen, die eben auch eine artenreiche Unterwasservegetation aufweisen. Ja, werfen wir jetzt mal einen kurzen Blick auf den Zustand der Seen, so wie der, die Wasserrahmenrichtlinie es verlangt. Ähm, die Wasserrahmenrichtlinie verlangt, dass alle Seen in gutem ökologischen Zustand sind. Das ist die ähm, Säule, die Sie sich betrachten müssen vorerst. Und man sieht leider, dass bisher nur das Ziel bei einem See erreicht ist. Das ist der Selenter See. Es hat sich jetzt gerade ein zweiter See ergeben, der Schluensee, den wir aber jetzt nicht melden werden. 19 Seen sind im mäßigen Zustand, 27 im unbefriedigenden und 15 sogar im schlechten Zustand. Betrachtet man das Plankton, hier die ganz linke Säule, dann sieht das Bild schon ein bisschen besser aus. Da sieht man eben, dass 24 oder 25 Seen eben den das Ziel erreichen, im sehr guten Zustand zu sein. 20 sind mäßig und der Rest ist unbefriedigend. Aber bei den Makrophyten, äh, leider sieht es eben weniger gut aus. Die Unterwasservegetation ist eben eher im mäßigen bis unbefriedigenden Zustand und es gibt auch sehr viel schlechte Seen. Ähm, die Tiere, also die wirbellosen Tiere und die Fische, haben wir jetzt noch nicht an so vielen Seen untersucht und aus dem Grund, weil das auch nicht das Hauptproblem ist bei den ähm, Seen. Das Hauptproblem bei den Seen ist die Eutrophierung und somit die, das vermehrte Wachstum der Algen. Das wird gesteuert hauptsächlich durch den Phosphor. Und wir betrachten jetzt mal kurz diese Säule hier. Hier sieht man eben, dass die meisten Seen die Orientierungswerte für den Phosphor nicht einhalten, also die Grenzwerte für den guten ökologischen Zustand. Das sind hier diese rosanen. Nur diese hellblauen, halten den äh, den, diese Grenzwerte ein ähm, und haben somit gute Chancen, den guten ökologischen Zustand zu erreichen. Das sind eben sehr wenige. Das heißt, unser Hauptproblem sind wirklich die vermehrten Phosphoreinträge in die Seen. So, Wie gelangt der Phosphor nun in die Seen? Mein Thema, ähm, da gibt es viele Pfade. Ähm, er gelangt eben einmal über die, äh, durch, durch Erosion und Abschwemmung ähm, aus, aus, aus landwirtschaftlichen Flächen. In die Seen, er gelangt eben über Drainagen in die Seen, kommt auch, auch, auch der Grundwasser ist ein Pfad. Ähm, es gelangt über die Regenwasserkanäle, ähm, können eine Quelle darstellen. Ähm, Kläranlagen sind eine Quelle und auch der Niederschlag, äh, und zwar der nasse und auch der trockene, also Stäube, können eben eine Quelle darstellen. Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, und was habe ich genannt? Ja, genau das Sediment. Auch das kann, wenn es sich im See angereichert hat, bei anaeroben Zuständen eben eine Quelle von Phosphor darstellen. So. Ja, und dann gibt es noch natürlich die Nutzung, hier mal so exemplarisch als ein Schnorchler. Auch die Nutzung, wenn sie dann zu stark ist, kann natürlich eine Belastung ebenso auch Vögel, aber ähm, die sind natürlicherweise halt in Seen, aber in besonders kleinen Seen mit vielen Vögeln kann natürlich können auch die Vögel eben einen signifikanten Eintrag beitragen. So, ich sprach von Erosion und von Abschwemmung und wenn man die solche Bilder sieht, dann denkt man auch schon, dass da natürlich Nährstoffe im Fluss sind und dass dort einiges in, in den See, hier vorne zum Beispiel, in den See gelangen kann. Aber auch solche mehr oder weniger punktuellen Einträge eben äh, vielbesatz, können eben bei einzelnen Seen eine Rolle spielen. Es ist aber schwer, genau diese Einträge, gerade wenn sie von der diffus von über die Fläche in den See gelangen, es ist es schwer, diese Phosphoreinträge ähm, zu quantifizieren. Deshalb äh, haben wir hier das ähm, nutzen wir ein Modell. Mh, und dieses Modell ist sehr hilfreich. Es wurde entwickelt von einem, vom Forschungszentrum Jülich. Und in diesem Modell gehen alle vorhandenen Daten zum Boden, Topografie, Hangneigung, Flächennutzung ein und berücksichtigt eben auch mehrere Pfade, wie zum Beispiel eben Schmutzwasser, Regenwasser, Grundwasser, äh, natürlicher Zwischenabfluss, Drainagen, Erosion, Abschwemmung, Deposition auf die Gewässerflächen, also der Regen und der Staub der auf die Gewässerfläche. Ähm, da dieses Modell aber eigentlich nur für größere Flächen ähm, berechnet wurde äh, oder ausgerichtet ist, haben wir überprüft, ob es sich auch für kleine, ob, auch für kleine Gebiete, also kleine Seeeinzugsgebiete plausible Ergebnisse liefert. Und wir haben deshalb unsere gemessenen Frachten, die wir in einzelnen Zuläufen haben, berechnet haben, ähm, verglichen mit, mit den Messungen von Jülich. Also hier sind die Messungen von... Vom und unten die Ergebnisse von dem Modell und es zeigte sich eigentlich eine ganz gute Übereinstimmung, sodass wir den Ergebnissen von dem Modell von Jülich äh, vertrauen. Als Ergebnis für alle unsere Berichtspflichtigen Seen ergibt sich, dass äh, 62 Prozent der VP einträge über die Fläche gelangt, 12 Prozent über das gereinigte Schmutzwasser, 10 Prozent über versiegelte Flächen und 16 Prozent über den Niederschlag auf die Gewässerfläche. Wie muss das, die, also welches, welche Kelle ähm, nun der schwach darstellt, das ist beim See zu See unterschiedlich. Je nachdem, was für ein Boden vorherrscht, wenn eine Fotografie vorherrscht, gibt es eben, bei ähm, der österreich zum Beispiel, überwiegt natürlich die Person. Die Drainagen auf das Kohlwasser und im in, ähm, in, in, in, in, in städtischen Bereich, wie zum Beispiel in der da überwiegt eben auch, ähm, oder kann eben auch der städtische Bereich eine große Last. Jeder hat da eigentlich ein sehr individuelles Mustand. Eine weitere Quelle stellt die interne Rücklösung dar. Die möchte ich jetzt hier nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Ähm, das heißt also, das Sediment, was bei anaeroben Verhältnissen ähm, löst, sich der Phosphor dort aus dem Element heraus und kann eben auch eine starke Belastung für den See darstellen. Da komme ich gleich noch zu. Ähm, es gibt auch noch andere Belastungen, aber da es heute kein Thema ist, möchte ich eigentlich nur darauf hinweisen, dass es auch andere Belastungen, nicht nur die Phosphor Phosphoreintrag, sondern es gibt auch noch andere wie zum Beispiel PCB-Eintrag oder eben zu ähm, Karpfen, starker Karpfenbesatz. Ähm, aber dafür reicht die Zeit nicht. Ich möchte Ihnen lieber gerne nochmal ein, ein Beispiel zeigen. Hier ist es der große Eutiner See. Der Eutiner See ähm, wird bewertet hinsichtlich Plankton mit drei und hinsichtlich der Unterwasservegetation mit vier. Was, also es gibt einen äh, unbefriedigenden Zustand. Ähm, er ist, hat eine Seefläche von 2,2 Quadratkilometern, ist maximal 16 Meter tief. Er hat aber eine instabile thermische Schichtung, ähm, gehört zum See 11. Ähm, wichtig ist aber, dass jetzt ähm, 62 Prozent ähm, des Eintrages, der 7, ungefähr 760 Kilo äh, beträgt, kommt aus der Fläche, 23 Prozent kommt aus der Siedlung. 19 Prozent äh, auf dem Niederschlag, direkt auf die Seefläche und 16 Prozent Schmutzwasser. Hinzu kommt, ähm, kommen ungefähr zwei Tonnen ähm, aus der Rücklösung aus dem Sediment. Das heißt, das ist der Anstieg des Phosphors im, ähm, im See und im Sommer steigt es eben sehr massiv an. Und Je nachdem, ob der, wann der See sich umschichtet, wann er sich vermischt, spielt diese Rücklösung eben eine größere oder kleinere Rolle. Wir haben bei dem Eutiner See auch die Frachten berechnet durch Abflussmessungen an bestimmten Zuläufen. Und es hat sich gezeigt, dass ein, ein größerer Teil eben aus dem städtischen Bereich inklusive des kleinen Eutiner Sees kommen. Hier sind zwei Zuflüsse, die haben eher einen kleineren Einfluss. Dann gibt es hier noch wieder einen größeren Einfluss, das ist der ähm, Zufluss aus Zahnekau, der zum einen landwirtschaftlich geprägt ist, aus also dem Niedermoor geprägt ist und er ist auch geprägt aber durch viele kleine Hauskläranlagen. Und äh, allein 62 Kilo ähm, von den 259 Kilo äh, sind bedingt eben durch Hauskläranlagen. Das ist schon ein recht großer Teil. Und ähm, dann gibt es hier noch einen Teil von kleineren Zuläufen, die ungefähr 120 Kilo ausmachen. Und im Zuge da, sehen, da sieht natürlich die Rücklösung mit zwei Tonnen ist eine große Belastung, die aber wie gesagt nur dann zum Tragen kommt, wenn der See sich ähm, wirklich auch durchmischt. Ansonsten ähm, fällt der Phosphor wieder aus und kommt nicht zum Tragen. So, jetzt bin ich gleich durch, glaube ich, ich bin schon elf Minuten. Wow. Mein Fazit. Der gute ökologische Zustand der Seen wird nur an ein bis zwei Seen in Schleswig-Holstein erreicht. Das Hauptproblem sind die zu hohen Phosphoreinträge in den Seen. Und für die meisten der 62 natürlichen, aus der Rahmenrichtlinien Seen spielen die punktuellen Einträge nur eine untergeordnete Rolle. Aber es gibt in elf Seen, da tragen die Kläranlagen mehr als 20 Prozent bei. Und an diesen Seen werden bereits entsprechende Maßnahmen umgesetzt. Und es gibt neu auch ein Förderprogramm für diese Seen hinsichtlich der P-Fällung in Teichkläranlagen. Zur Reduzierung der diffusen Phosphoreinträge werden zusätzlich ähm, landwirtschaftliche äh, Seenschutzberatung angeboten, sowie Flächenerwerb und Externalisierung der Nutzung. An zwei Seen wurden, wurde bisher eine interne P-Fällung durchgeführt, um die interne Quelle eben zu besiegen zu bringen und dann drei Seen und Retentionsbecken. Aber um Ziele der Psaranrichtlinie zu erfüllen, muss noch viel mehr getan werden. Also da sind wir noch nicht am Ende. Ja, vielen Moment. Dank. Ja, Vielleicht <lacht> noch Dank. Eine, meine letzte ja. Folie, vielleicht noch ein, mit meinen Links hier, falls Sie noch mehr über die Seen wissen wollen. Einmal ähm, wwwschleswig holstein da, da finden Sie einzelne Informationen über die Seen und bei gewässerbewertung.de finden Sie Informationen, wie wir die Seen hinsichtlich der Lebensgemeinschaften bewerten. So, jetzt bin ich wirklich. Ja, vielen Dank, Gudrun. Das war wie immer sehr interessant. Ähm, ich würde insgesamt für das ähm, Seminar vorschlagen, dass wir kurze Fachfragen an die Referenten nach den, jeweils nach den Vorträgen zulassen Längere Fragen für die Diskussion aber gerne immer am Ende des Blockes, sodass wir mit unserer zeitlichen Agenda dabei sind und dann natürlich auch die Möglichkeit, dass Sie es nicht vergessen, Ihre Fragen in den Chat zu schreiben und Bettina wird den Chat mit in Beobachtung halten und dann die Fragen von dort aus dann in die Diskussion auch mit einspeisen. So, hat jemand Fragen an Gudrun Plambeck? Da ich jetzt hier nicht alle im ja. Blick habe, auch bitte gerne einfach losreden. Können Sie eventuell noch etwas zu der Rücklösung in den Sommermonaten sagen? Warum ist das besonders hoch? Wahrscheinlich liegt das an den Temperaturen oder gibt es auch noch andere Faktoren? Ja, es ist, ähm, liegt daran, diese Rücklösung aus dem Sediment aus dem geschieht nur dann, wenn man alle Oberverhältnisse unten im im See hat, das heißt, wenn man keinen Sauerstoff mehr im See hat, dann äh, löst sich der Komplex von dreiwertigem Eisen zum zweiwertigen Eisen und dieser zweiwertige Eisen bildet ein, nur eine lösliche Verbindung mit dem Phosphor. Also, so, also wie wir unten im See kein Sauerstoff mehr haben, löst sich dieser Komplex auf und der Phosphor kommt aus dem Element heraus. Und, die, und äh, sauerstofffreie Verhältnisse haben wir deshalb, weil das Plankton absinkt, das äh, Plankton absinkt, also die Algen sinken ab und Sterben ab, werden mit Bakterien zersetzt und verbrauchen halt dann die Sauerstoff. Ja, nein. gibt es noch weitere direkte Fragen zu dem Vortrag? Ich sehe jetzt hier erstmal nichts. Dann würden wir die Schalte nach Kiel ins Umweltministerium machen zu unserem Kollegen Michael Trepe. Michael wird uns was über die Allianz für den Gewässerschutz in Schleswig-Holstein berichten. Danke, Carsten. Sieht man meine Präsentation schon? Sie ist noch am Starten, aber wir sehen sie noch nicht. Ja, jetzt kommt sie. Okay. Gut, hat hatte auch schon ein Bild mit Kühen am Wasser. Also die Milchwirtschaft, die Viehwirtschaft prägt weite Teile. schleswig holsteins ich hatte bei den Teilnehmenden gesehen, dass wir auch ein paar Gäste aus anderen Bundesländern haben. Ich möchte etwas über die Allianz für den Gewässerschutz ähm, berichten und werde das aber zu Anfang sehr kurz machen und am Ende etwas mehr auf die Aktivitäten der Gewässerrandstreifen eingehen. Das ist auch das Themenfeld, welches ich bei der Allianz betreue. Die Allianz für den Gewässerschutz wurde 2013 vom Bauernverband Schleswig-Holstein und dem Melund gegründet. Und sie wurde 2017 um den Landesverband der Wasser- und Bodenverbände in Schleswig-Holstein und den BDEW erweitert. Die, die Allianz hat äh, verschiedene Ziele, Hintergrund, für das die Begründung dieser äh, Partnerschaft waren und sind die Probleme im Grundwasser, aber auch in den Oberflächengewässern. Ziel ist es, ein verbessertes Nährstoffmanagement für den Grundwasserschutz und an den Fließgewässern und Seen zu erreichen. Bei den Oberflächengewässern stehen bisher die Förderung von breiten Gewässerrandstreifen im Vordergrund. Seit ein, zwei Jahren aber auch das Thema Phosphor Einträge wird in der Allianz behandelt. Ich glaube, da gibt es ja auch noch einen Vortrag von einem Beratungsbüro. Wichtig ist es hier, über die rechtlichen Vorgaben aufzuklären und zu informieren und die Landwirtinnen über diese neuen Regeln zu informieren und sie auch zu freiwilligen Maßnahmen zum Gewässerschutz zu. Mehr. Die Allianz hat ein buntes Spektrum an Aktivitäten. Ein runder Tisch, Nährstoffmanagement trifft sich zweimal im Jahr mit etwa 30 Teilnehmenden. Dort sind nicht nur die ähm, tragenden Akteure dabei, sondern auch andere Verbände, Naturschutzverbände, ähm, Beratungsringe und ähnliches. Die wesentliche Arbeit geschieht in sieben, in derzeit sieben Arbeitsgruppen. Die Broschüren erarbeiten, zum Teil auch Informationsveranstaltungen erarbeiten. Es gibt Arbeitsgruppen zum Thema Gewässerrandstreifen, zur Ausbringungstechnik. Ein wichtiges Thema war und ist, ist die Entwicklung beim Düngerecht. Es gibt eine Arbeitsgruppe zum Thema Phosphor und seit etwa einem Jahr auch eine Arbeitsgruppe zum Thema Spurenstoffe, Pflanzenschutzmittel. Neben dem runden Tisch gibt es Winterveranstaltungen, wo teilweise die Beratungsbüros, teilweise aber auch die Landwirtinnen selber von ihren Erfahrungen aus der Beratung berichten. Diese Veranstaltungen werden sehr gut angenommen. Die Allianz präsentiert sich auf der NORLA, einer norddeutschen Landwirtschaftsmesse in Rendsburg, und es wurden und werden einzelne Praxistage durchgeführt. Im Folgenden möchte ich aber vor allem auf das Thema Gewässerrandstreifen eingehen. Dieses bewerben wir im Zusammenhang, im Rahmen dieser Allianz in schleswig holstein Besonders. Und ähm, dazu gehört natürlich als Hintergrund, dass Gewässerrandstreifen den Gewässern zum einen Raum gegeben, Wir sehen, dass hier Landwirtschaft grenzt ans Gewässer, aber zwischen dem Gewässer und dem, zwischen dem Gewässerbett und der landwirtschaftlichen Fläche ist hier links und rechts ein äh, Gehölzraum ähm, etabliert. Dieser Bereich, der ist einerseits Raum, insofern auch Habitat für andere ans Gewässer gebundene Arten. Und dieser Raum schützt vor direkten und indirekten Stoffeinträgen. Wir haben Auflagen an Gewässerrandstreifen. Diese sind im Rahmen der Allianz auch praxisgerecht aufbereitet worden. die Wesentlichen ähm, Auflagen ergeben sich aus dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Landeswassergesetz, ähm, während der Randstreifen ist, im Außenbereich fünf Meter äh, breit ähm, neu hinzugekommen ist mit Paragraf 38a, dass wir eine dauerhafte Begrünung ab 5 Prozent Hangneigung ähm, haben. Dies gilt seit ähm, Sommer 2020. Nach Landeswassergesetz gelten, sind in dem ersten Meter das Flügen das Düngen und die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln äh, verboten. Für Pflanzenschutzmittel gelten darüber hinaus die mittelspezifischen Auflagen und aus der Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung, die ja vor etwa einem Monat geändert ähm, wurde, geht, äh, dass Pflanzenschutzmittel entweder nur ausgebracht werden dürfen, der angrenzende Streifen auf fünf Meter begrünt oder in, ein, oder in einem Abstand von zehn Metern ausgebracht werden dürfen. Hierzu sind Arbeiten in Schleswig-Holstein in Vorbereitung die Verordnung wird wahrscheinlich mit einer Landesverordnung der Wasserwirtschaft im Sommer 2022 in Kraft treten. Gegenwärtig werden Regelungen für gewässerreiche Niederungen formuliert. Diese, daneben, neben diesen Abstandsauflagen, gibt es natürlich noch weitere Auflagen, zur Ausbringung von Düngemitteln. Diese sind hier auch beispielhaft in einem anschaulichen Faltblatt dargestellt worden, so dass die Landbewirtschaftenden diese Informationen auch bei der Bewirtschaftung zur Hand haben. Diese Regelungen variieren nun mal von, vom Bundesland zu Bundesland und machen es auch den landbewirtschaftler weil sie so vielfältig sind, nicht einfach, sie immer einzuhalten. Neben diesem gesetzlichen Randstreifen sichern wir als Land schon seit langem dauerhafte Randstreifen und im Rahmen der Allianz für den Gewässerschutz wurde das Angebot noch mal grundlegend überarbeitet. Hierzu wurde ein einfaches Verfahren eingeführt. Die, es wird über den Landesverband der Wasser- und Bodenverbände abgewickelt. Er hat für die Finanzierung einen Verfügungsrahmen zur Verfügung. Gleichzeitig wurden Entschädigung und Verkauf attraktiver gestaltet. Es gelten, innerhalb, es gelten naturräumlich angepasste Einheitspreise mit einem leichtem Anreizfaktor. Die Kulissen wurden Erweitert. Sie gelten, es gelten, dieses Angebot gilt für die Vorranggewässer und für alle Gewässer in deren Einzugsgebieten. Darüber hinaus wollen wir von Seiten des Landes nicht nur Randstreifen sichern, sondern wir wollen auch die Eigentümer der Gewässerrandstreifen beraten, um die Randstreifenqualität zu verbessern. Darauf gehe ich am Ende nochmal wir haben für die Sicherung einfache Kriterien, um sozusagen Landeigentümer zu motivieren, ihre Flächen bereitzustellen. Die Kriterien sind, der Randstreifen, der zur Verfügung gestellt wird, muss mindestens 10 Meter breit sein. Wir sichern aber auch ganze Flurstücke, die an Gewässern liegen. Der Randstreifen liegt am Gewässer innerhalb der Förderkulisse. Das ist Grundvoraussetzung. Und die Pauschalpreise, ähm, die wir entwickelt haben, ähm, werden akzeptiert. Das ist Voraussetzung, damit dieses Verwaltungsverfahren einfach ähm, durchgeführt werden kann. Die Preise sind aus der regionalen Stadtkaufpreisstatistik der Landwirtschaft ähm, abgeleitet. Sie differenzieren zwischen Grünland und Acker und haben einen leichten Aufschlag von 10 Prozent, sodass wir hier auch dem politischen Willen nach einem Anreiz gerecht werden. Die Kulisse zeigt diese Karte. Sie gefördert werden können über den Verfügungsrahmen Randstreifen in den Einzugsgebieten der Vorranggewässer. Und zusätzlich im Einflussgebiet der Schlei. Das ist etwa mehr oder ist mehr als ein Drittel der Landesfläche. Wir sichern zu 100 ähm, Prozent bei Kauf und ähm, zu 80 Prozent bei Entschädigung. Wenn Flächen innerhalb der Hangneigungskulisse liegen, beträgt die Entschädigung 60 Prozent. Und die Wasser- und Bodenverbände bekommen zusätzlich eine kleine Aufwandsentschädigung je nach Umfang der, der geleisteten Summen für ihre Vermittlungstätigkeiten. Die Preise variieren je nach Region. Sie liegen im Acker für Acker im Mittel zwischen 3 und 4 Euro pro Quadratmeter und im Grünland bei zwischen 1,70 und 2 Euro pro Quadratmeter. In Schleswig-Holstein sind mehr als ein Viertel der Gewässerrandstreifen an Fließgewässern bereits dauerhaft gesichert. Dennoch ist ihre Qualität im Sinne des Gewässerschutzes noch nicht befriedigend. Auch an den, an den Seen sieht es statistisch gesehen besser aus. Hier sind zwei Drittel dauerhaft gesichert. Allerdings sind diese Randstreifen häufig auch ähm, aus Sicht des Seenschutzes äh, zu schmal. Insofern besteht bei der Entwicklung der Randstreifen an Fließgewässern und Seen nach wie vor erheblicher Entwicklungsbedarf. Aus diesem Grund haben wir in 2019 eine Broschüre im Rahmen der Allianz für den Gewässerschutz mit allen Partnern erarbeitet, die Beispiele zeigt, wie die Gewässerrandstreifen mit einfachen Mitteln strukturell aufgewertet werden können. Ich möchte dies hier an einer Grafik, die mein Kollege Malte Lorenz gezeigt hat, einmal nochmal erläutern, je nachdem, von wo man schaut. Wir sehen in dem unteren Bereich den idealen Gewässerrandstreifen, der freiwillig dort angelegt werden kann, wo genügend Fläche ist, der sich in verschiedene Gehölzzonen aufteilen kann und natürlich eine optimale Barrierewirkung, eine optimale Verwaltung. Optimale Habitatwirkung entfangen kann. Ganz oben in dieser Grafik sehen wir den wesentlichen Gewisserandstreifen, der an den meisten, der an in Schleswig-Holstein ein Meter breit ist. Hier wird es im Rahmen der Agrarpolitik ab 23 Veränderungen gegeben, der aber natürlich diese für den Gewässerschutz wichtigen Funktionen nur in begrenztem Maße erfüllen kann. Und ausgehend davon hat jetzt, hat man dann je nach ähm, Situation vor Ort unterschiedliche Möglichkeiten, den Randstreifen anzulegen. Wenn ich zehn Meter gesichert habe, kann ich ihn naturnäher zum Beispiel begrünen. Ähm, ich kann aber auch schmale Gehölzsäume ähm, dort etablieren oder Gehölzinseln, sodass man zumindest eine leichte Beschattung des Gewässers ähm, ermöglicht. Oder wenn ich mehr Fläche, ganze Flurstücke oder eventuell auch ganze Niederungen habe, kann ich breitere ähm, Randstreifen anlegen. Ich kann eine extensive Nutzung hinter dem Randstreifen etablieren oder auch eine intensivere in Nutzung dort zulassen. Ähm, neben diesem Konzept des funktionalen Randstreifens mit Hinweisen zu den dort Wert oder zu den Gehölzarten, die dort gepflanzt werden, wird diese Broschüre durch ähm, Beispiele aus Schleswig-Holstein abgerundet. Ähm, und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit Bedanken. Ja, vielen Dank, genau. Michael. Das war wieder sehr interessant. Das eben Gesagte zu den Fragen gilt natürlich jetzt schon wieder nicht, weil Michael uns nachher verlassen muss zu einer anderen Veranstaltung. Insofern haben wir die fünf Minuten auch Zeit für sämtliche Fragen an Michael Trepe. Jetzt habe ich hier auch einen Überblick über die Zuhörer. Sie können auch gerne diesen Button Reaktionen nutzen mit Handheben. Dann sehe ich, wenn es mehrere in der Reihe gibt, die was sagen oder fragen möchten. Ich sehe eine Wortmeldung. Herit genau. Band. Sie sind noch stumm geschaltet. So. Sehr gut, danke. Hallo. Äh, ich bin jetzt äh, hier in Verantwortung von einem See schon seit meiner Familie besitzt den See 50 bis 60 Jahre. Ne, 60 Jahre. Wir haben unheimliche Probleme durch Landwirtschaft und äh, da sind, wir haben äh, früher irrsinnige Rätkriegen gehabt, die einen Teil des Phosphors und Stickstoffs aufgenommen haben. Äh, es ist hier hügelig, durch die vor allen Dingen die Stickstoffe, die kommen alle durch. Äh, ja, jetzt ist heutzutage muss dann äh, das, äh, der Mist Reinge, ähm, in die Erde, reinge, wie heißt das, ähm, werden. ja, danke. Aber bis jetzt war es eben immer oberflächlich und habe ich vor allen Dingen bei den See äh, bei den Äckern, die äh, steilere Hänger hatten, da sah man mit äh, Namen, diese ganz großen Algenprobleme und das ganze Rät ist zurückgegangen. Hinzu kommt leider Gottes, das, darum äh, reagiere ich jetzt merke ich, dass die, die, die von, zwei, äh, von Ihnen so gewünschten Bäume einen unglaublichen negativen äh, Effekt hat auf unsere äh, kriegen die kaum zurückkommen und da, wo viele Bäume sind, gar nicht mehr zurückkommen. Und die im Grunde als einziger Schutz oftmals dienen, da ich wahnsinnig viel Drainagerohre habe im See. Und ich möchte da eigentlich mal gerne eine eine Informationen vom Ministerium haben, wieso man so gerne so hohe Bäume hat, überall und die mir meine ganzen Redkrägen kaputt macht, zumindest in den kleineren Seen und die die einzigen Schutz im Grunde sind, um diese ganzen Stickstoffprobleme und Phosphorprobleme in den äh, Griff zu kriegen. Vielleicht als kurze Ergänzung ähm, an Michael, Frau Oldenburg ist die Eigentümerin des Grebinersees. Sees. Und auch an Wohnen dort. Ja, ich, ich, boah, ich wollte das eigentlich differenzierter darstellen und es ist ja in unserer Grafik in der Broschüre auch differenzierter dargestellt. Wir schlagen ja vor, dass die Gewässerrandstreifen an, an die Örtlichkeit angepasst werden. Aus im Idealfall ist ein Randstreifen und dann hat er die größte Schutzwirkung für das Gewässer mit Gehölzen bestanden. Wir haben aber in der Broschüre, das haben wir insbesondere auch für die Marsch aufgeschrieben, dort können auch breite Schilfröhrichte am, am Gewässer oder angrenzend stehen. Die haben natürlich auch eine Schutzwirkung. Diese ist aber in der Summe geringer, als wenn ich ein Gehölz bestandene Strukturen habe. Wir sagen nicht, das möchte ich noch mal betonen, dass wir überall an den Gewässern Gehölze haben wollen. Aber wenn wir und wir fördern, wir sichern den, die Randstreifen zu 100 Prozent, wir kaufen als Land ganze Niederungen auf und dann können wir auch erwarten, dass diese Flächen für den Gewässerschutz ähm, optimal entwickelt werden. Das sieht natürlich auf Privatflächen anders aus. Da kann dann jeder selber entscheiden, wie er seine Flächen ähm, op optimiert. Dazu gibt die Broschüre Beispiele. Aber für die öffentlich geförderten Flächen möchten wir schon, dass diese sich für den Gewässerschutz auch von ihren Strukturen her optimal entwickeln. Darf ich dann da fragen? Haben die gesehen, eben, da haben die Gehölze eben dann eine breitere Schutzwertung. Und wie kommen Sie auf diese Idee? Weil ich habe das leider nie äh, be, äh, ja, nachvollziehen können. Aus der Sicht natürlich meines eigenen Sees nur komme ich da nicht zum Schluss, weil mit Holz oder nicht habe ich die größten Algenformung gehabt bei den Bäumen. Und nur wenn ich Red hatte, ging bei mir die, die Algenformung, die alles erstickte, zurück. Und das ist für mich natürlich sehr frustrierend, abgesehen davon, dass ich überhaupt kein Recht habe, weil dann die Behörden mir natürlich sagen würden, Frau Oldenburg, Sie dürfen ja hier nicht, nicht mal als Knick dürfen Sie das äh, also ich habe überhaupt keine Freiheit, selber entscheiden zu können. Das, das ist ja auch ein, ein, ein Unikum, das dürfen die Landwirte habe. Ich als Seebesitzer darf überhaupt gar nichts. Ähm, ich, ich, ich will jetzt gar nicht, ich wollte nur mal als Anstoß daran denken, dass es vielleicht auch ganz verschiedene Situationen geben. Dieser See hat zum Beispiel sehr große, breite Flächen, wo früher acht Meter Red gestanden hat. Der ist jetzt meistens zurückgeschrumpft auf zwei Meter in den letzten 20 Jahren. Und äh, ich würde da meiner Ansicht nach durch landwirtschaftlichen Einfluss vor allen Dingen irrsinnige Mengen Stickstoff, die hier immer in den See reingehen und die ich auch nicht verhindern kann. Und äh, ich weiß, ich bin ein kleiner Person in einem großen Land und ist, jeder ist etwas anderes, aber ich würde so gerne befürworten, dass man, wie Sie schon sagten, viel mehr noch an die Lokalität angreift und guckt, was wirklich da am besten arbeitet und diese Möglichkeit auch den verschiedenen Gebieten gibt, dass man mit einem Gremium oder mit Leuten umspricht und sagt, wie erreite ich das Ziel? Mit welchen Möglichkeiten ähm, kann ich das noch besser erreichen? Außer dass wir jetzt sagen, Bäume sind das Beste oder Schilfe ist scheißegal, aber irgendwas als Bestes zu promoten. Naja, also Ihre erste, also bei dem zweiten bin ich ganz bei Ihnen. Ich glaube, das sind auch die Arbeiten, die vom Wasser- und Bodenverband oder auch vom LUR mitvertrieben werden, in Arbeitsgruppen für einzelne Seen Maßnahmen zu entwickeln. Ihre Frage, wie wir dazu kommen, auch Gehölze im Idealzustand zu, also zu, zu entwickeln, dann... Das ist, lässt sich insofern einfach beantworten, weil wir natürlich ein, dann natürliche Verhältnisse im, im Blick nehmen. Wir haben eine natürliche Verlandungszone, eine off, wenn ich vom See aus betrachte, ein, eine offene Wasserfläche mit flacher werdenden Wasserständen, dann eine äh, Schwimmblatt- und Schilfzone, an die sich dann Landseits im Überflutungsbereich natürlicherweise ein R im Bruchwald angrenzt. Diese Zonen finden wir auch an, an zahlreichen Seen in Schleswig-Holstein, aber eben nicht an allen. Das zweite Thema, was Sie angesprochen haben, da bin ich jetzt aber nicht drauf eingegangen. Das machen, glaube ich, andere Rednerinnen heute noch. Das ist das Thema Umgang mit landwirtschaftlichen Einträgen. Ähm, da, das ist ja sozusagen der zweite, die zweite Strategie, die man hier braucht, um ähm, auch die Flächen vernünftig zu bewirtschaften. Das ist natürlich Grundvoraussetzung, um weniger Stoffeinträge in die Seen zu bekommen. Ja, danke. Dann, dann vielen Dank. Ähm, dann würde ich gerne mit Blick auf die Uhr Richtung des nächsten Vortrages gehen. Ich sehe noch, Frau Borkwart hat noch eine Meldung. Können wir die in die Diskussion mitnehmen oder sind die direkt an Herrn Trepel noch? Die sind direkt an Herrn Dr. Trepel. Ganz kurze Frage, Herr Dr. Trepel. Ich bin äh, beim LBVSH, also äh, für Straßenbau, äh, tätig im Land. Und wir sind bei unseren Vorhaben, die ja Eingriffe in Natur und Landschaft sind, auch immer verpflichtet, diese auszugleichen und sind da auch auf der Suche nach möglichen Flächen. Und da sind natürlich auch Flächen an Gewässerrandstreifen für uns auch sehr interessant würde das irgendwie eine Möglichkeit geben, dass man da irgendwie zusammenarbeitet? Weil wir haben natürlich dann in dem Sinne stehen uns ja dann auch Gelder zur Verfügung, um solche Flächen zu erwerben oder die, die, die Kompensationsleistung dort zu erwerben. Ähm, da können wir uns sicherlich mal drüber unterhalten. Da fallen uns, ich glaube, da fällt auch Frau Kirschnick-Schmidt sehr viel ein, wie der Straßenbau ähm, eventuell kompensieren kann. Ähm, das kann über die, die Anlage von Randstreifen sein. Das kann natürlich auch über die Herstellung der Durchgängigkeit an äh, Straßenquerungen äh, sein. Das sollten wir vielleicht mal in einem anderen Rahmen vertiefen. Genau. Aber es scheint ein sehr produktives Seminar heute zu werden. Das freut mich sehr, dass wir schon über Finanzierungsangebote sprechen. Ähm, ich würde aber gerne den nächsten Vortrag ankündigen. Wir haben einen Doppelvortrag zu dem Thema Möglichkeiten des Nährstoffrückhaltes durch die Wasser- und Bodenverbände. Und dieser Vortrag wird zum einen gehalten von Frau Kirsching-Schmidt. Sie ist die Geschäftsführerin des Wasser- und Bodenverbandes Ostholstein. Und ihr zur Seite steht Frau Dr. Kirsten Rücker vom Ökologiezentrum der Universität in Kiel. So, Hanna, dann ist, ist es an dir. Ja, vielen Dank, Carsten. Äh, vielleicht nochmal ganz direkt zu Frau Borgwart. Also da haben wir ganz viele Möglichkeiten, können wir da finden, wo wir zusammenkommen mit, mit Maßnahmen. Äh, das sollten wir eben an anderer Stelle weiterverfolgen. Ja, also auch ich möchte, obwohl wir jetzt ja schon fortgeschritten sind, möchte alle nochmal im Namen des wasser oder menschvereins und äh, des Wasser- und Bodenverbandes Ostholstein begrüßen. Äh, ich freue mich schon jetzt an dieser Stelle, dass eben wir so viele äh, tolle Referenten und Referentinnen haben, die diese ganzen Aspekte äh, dieses hochaktuellen Themas Nährstoffe beleuchten. Das vorweg äh, jetzt zu unserem Part hier. Äh, der Wasser- und Bodenverband Ostholstein ist ja geschäftsführender Oberverband und betreut eben besonders äh, die Wasser- und Bodenverbände Schwartau und Schwentine äh, bei der Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Und beide sind eben Vorranggewässer und insofern eben auch sehr im Fokus. Ja, nachdem wir im ersten Bewirtschaftungszeitraum uns vorrangig um die Herstellung der Durchgängigkeit bemüht haben, steht eben jetzt mehr im Fokus Nährstoffeintrag, Schadstoffeintrag, also die, die Qualität der Gewässer. Und die Möglichkeiten, ein, äh, über Gewässerrandstreifen die Einträge aus landwirtschaftlichen Flächen zu reduzieren, äh, da hat ja Michael Trepel hat das vorgestellt, äh, haben diese beiden Verbände Schwarta und Schwentine an dem Hauptgewässer und auch an Nebengewässern schon im großen Umfang äh, sehr erfolgreich gemacht. Also nicht nur Randstreifen, sondern auch größere Flächen. Das äh, läuft sehr gut. Äh, weniger in letzter Zeit über Kauf als über die Entschädigungsgeschichte. Das scheint den Eigentümern äh, die Eigentümer mehr anzusprechen. Also das ist ja der eine Weg, äh, Nährstoffeinträge zu reduzieren. Der andere Weg, äh, den die Verbände gehen, ist äh, eben auch zu versuchen, jenes Wasser, was aus Drainagen kommt, abzufangen und vor Einleitung in das Gewässer zu äh, ja, zu reinigen. Und ähm, hier gibt es ja verschiedene Modelle, die wir, äh, die wir auch, oder Möglichkeiten. Äh, eins davon wollen wir heute beleuchten. Also wir haben zum Beispiel im Schwentine-Bereich haben wir Nährstoffteich. Äh, äh, da wird eben über ein Schilfbeet versucht, das Wasser äh, zu reinigen. Auch ganz interessant. Und äh, eine weitere Möglichkeit ist die integri integrierte Pufferzone, ibz die im Schwartau-Bereich, also in, an einem Nebengewässer der Schwartau umgesetzt worden ist. Das ist äh, ein Modellprojekt, das äh, wird auch eben aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie, äh, aus Landesbundes-EU-Mitteln finanziert. Äh, die, die Idee äh, kommt eben vom Christian Albrecht-Universität. Äh, Ökosystem, Institut für Ökosystemforschung, also von Professor Schrauzer und Kirsten Rücker. Wir arbeiten da seit einigen Jahren äh, eng zusammen und ähm, die, die ich bin jetzt sehr froh an dieser Stelle, dass Frau Rücker sich bereit erklärt hat, jetzt die, diese Anlage vorzustellen, äh, weil die das nämlich viel besser kann als ich. Und dann möchte ich an dieser Stelle auch an Frau Rücker übergeben. Vielen Dank. Vielen Frau Kirschnick-Schmidt. Ich äh, initialisiere mal die Bildschirmpräsentation. Ja, an dem äh, Projekt, äh, das wir gemeinsam bearbeiten in Kooperation, sind natürlich noch ähm, mein Projektleiter und Arbeitsgruppenleiter Professor Joachim Schrauzer äh, beteiligt. Äh, dann von der Technik und äh, also Betreuung der Messtechnik Herr Thomas Zakel. Und vom Wasser- und Bodenverband Ostholstein ist auch noch Herr Holstein äh, integriert in das Projekt, der auch die Planung und Bemessung der Anlage vorgenommen hat. Ja, integrierte Pufferzonen. Das ist ein Konzept, was wir aus Skandinavien importiert haben, diese Idee. Diese Anlagen äh, sind in Schweden entwickelt worden, in Südschweden. Und äh, einige davon befinden sich jetzt auch in Jütland, in Dänemark. Und eine weitere Anlage auch in äh, Schottland. Und nun haben wir die erste Anlage in Deutschland ähm, installiert, und zwar in Bülps im Kreis Ostholstein. Und untersuchen diese Anlage jetzt hinsichtlich ihrer Eignung als Maßnahme des Gewässerschutzes. <lacht> ja, was ist eine integrierte Pufferzone überhaupt? Äh, das ist eine gewässerparallele Anlage, die man installiert, um Drainagewasser aufzufangen und zu reinigen, bevor es äh, an, das, an äh, die Vorflut abgegeben wird. Und zwar funktioniert das so, dass man in einem gewässerparallelen Graben das Drainagewasser auffängt. Dort wird es angestaut. Erste Prozesse finden dort schon statt. Ähm, dann wird ab einer Überstauhöhe von 5 cm die in, sogenannte Infiltrationsfläche überstaut. Die ist im idealen Fall mit heimischen und äh, typischen Gehölzen bestanden, in diesem Fall Erlen. Dort kommt es zur Infiltration des Überflutungswassers und zur langsamen Abgabe des Wassers an die Vorflut über den Boden. Im Foto sieht das Ganze so aus. Das ist die Anlage in Wülps im Frühjahr 2019. Entschuldigung, da kommt das Wasser also über die Einlaufdrainage hinein. Man sieht schon, dass das Wasser stark mit Nährstoffen belastet ist. Das ist im Frühjahr die typische äh, erste Algenblüte. Ähm, dort findet schon der erste Rückhalt äh, von Wasser und Nährstoffen statt in diesem Graben. Der Wasserstand ist äh, regulierbar, hier in diesem Fall auf äh, 5 cm. Ähm, dann wird die Überstaufläche ähm, ähm, involviert, wenn dieser Wasserstand erreicht wird. Und es kommt zur Infiltration des Wassers in dieser mit Erlen bestandenen Fläche. Dabei kommt es zu verschiedenen Rückhaltungsprozessen. Das ist zum einen natürlich die Nährstoffaufnahme über den Erlenbewuchs, aber auch zur Sedimentation zum Beispiel von partikulärer Substanz oder zu Transformationsprozessen während der Versickerung im Boden. Dadurch wird das Drainagewasser gereinigt und langsam dann an die Vorflut abgegeben. Ja, wir sind ja angetreten, um das Ganze zu untersuchen, ob es denn wirklich auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Dazu haben wir ein ja, Messprogramm entworfen, das wir seit 2019, seit Anfang 2019 durchführen. Da werden im zweiwöchentlichen Rhythmus Proben entnommen, Wasserproben und im Labor auf Nährstoffe analysiert. Das ist zum einen der Zulauf der Drainage. Dann der Überlauf äh, und der Graben, in dem das Wasser gesammelt wird, also der Überlauf und Vorflut auch. Und in der Infiltrationsfläche haben wir sogenannte Pierzometer installiert, die äh, die Wasserentnahme in zwei verschiedenen Tiefen, einmal im Bereich 30 cm unter Geländeoberkante, also im Bereich der jungen äh, Erlenwurzelzone und im Bereich 70 cm unter Flur, der im Moment noch unterhalb der Wurzelzone liegt ermöglichen. Zusätzlich werden verschiedene hydrologische Parameter untersucht, und zwar zum einen die Zu- und die Abflüsse über Drucksonden und die Wasserstände und auch weiterhin haben wir dann noch eine Wetterstation installiert, um Klimaparameter zur Bildung von Wasserbilanzen zu messen. Ziel ist also eine umfassende Analyse der Wasser- und Stoffbilanzen unter realen Bedingungen. Das sind mal ein paar Werte zu den Niederschlägen und den äh, aus anderen Klimaparametern berechneten ähm, potenziellen Verdunstungsraten dieser Fläche. Die beziehen sich jetzt noch auf die potenzielle Gras, also die, die Referenzverdunstung, die Grasverdunstung. Im Laufe der Zeit werden die Erlen immer weiter an Bedeutung gewinnen und das wird dann über Bestandesfaktoren äh, eingebracht. Zusätzlich werden Zuläufe und Abläufe gemessen. Und daraus eine Wasserbilanz berechnet, äh, die man im unteren Teil der Grafik sieht. Das ist also, ähm, die Wasserbilanz besteht aus Zulauf plus Niederschlag minus Evapotranspiration minus Ablauf und stellt eben die Wassermenge dar, die zur Infiltration zur Verfügung steht in der Überflutungsfläche. Ähm, hier ist mal eine Zusammenfassung einer Wasserbilanz aus dem Beispiel Jahr 2019, einem sehr trockenen Jahr eher. Wir haben einen Niederschlag von 750 mm und schon eine recht hohe Verdunstung von 580 mm, Was man aber in den Zeilen darunter sieht, Zulauf, äh, Überlauf und auch die Infiltrationsmenge sind weitaus bedeutender auf dieser kleinen Fläche von etwa 500 Quadratmetern. Das heißt, das sind hier wirklich die steuernden Größen in der Wasserbilanz. Gucken wir dann mal auf die andere Seite, auf die Nährstoffe, die wir dort gemessen haben. Ich habe jetzt hier mal die äh, Stickstoffe, also die äh, verschiedenen Stickstoffwerte mitgebracht. Zum einen in der oberen Grafik die Nitrat-N-Konzentrationen und in der unteren Grafik die Gesamtstickstoffkonzentrationen. Da sieht man sehr schön an der blauen Kurve, das ist nämlich der Zulauf über die Drainage, dass diese Konzentration sehr hohe Werte erreichen können also bis zu 45 Milligramm Nitrat pro Liter und bis fast 60 Milligramm äh, Gesamt-N pro Liter. Man sieht auch sehr schön, dass die rote Kurve, das ist der Graben, in etwa dieser Linie folgt im Winter, im Sommer aber sehr stark absinkt. Also dort finden auch schon interne Prozesse statt. Die restlichen ähm, Linien sind alle die Piezometer im tieferen Bereich. Das heißt, äh, wir haben hier sehen hier schon äh, deutliche Anfangseffekte mit noch erhöhten Konzentrationen, die aber im Laufe der Zeit stark abnehmen. Das ist also ein erster Hinweis darauf, dass das Ganze ganz gut funktioniert, dass die Nährstoffkonzentrationen mit der Tiefe auch während Überflutungsereignissen relativ äh, niedrig sind. Wir müssen natürlich dann zur genauen Beurteilung die ähm, Stoffbilanzen heranziehen und die berechnen wir, im Zulauf auf täglicher Basis, das sieht man hier mal auf der linken Achse, das sind die Einträge Kilogramm Gesamtstickstoff pro Tag. Da sieht man ganz schön, das ähm, schwankt also im Winter von sehr hohen Werten mit verschiedenen Ereignissen. Im Sommer gehen die Einträge runter, kommt auch nicht viel Drainagewasser an und im Herbst steigt das Ganze dann wieder an und auf der rechten Achse sieht man dazu, den prozentualen Rückhalt dieser Einträge. Und da sieht man ganz schön, wenn man sich hier diese kleine blaue Linie betrachtet, das ist die Nulllinie der Retention, alles, was darüber liegt, ist Rückhalt und alles, was darunter liegt, ist Austrag. Jetzt ist dieser eine Austrag im Sommer erscheint sehr hoch, wenn man aber die Einträge sieht, ist es alles insgesamt als, als eher niedrig äh, zu betrachten. Wir haben also einen überwiegenden Rückhalt von Nährstoffen oder von Stickstoffen in diesem Fall. Hier sind mal die äh, Gesamtbilanzen auch ähm, äh, mit Phosphor, denn wir reden ja heute übersehen, dass ja auch der Phosphor äh, sehr, sehr wichtig. Wir haben im Gesamt, insgesamt einen Rückhalt von etwa 30 oder 33 Prozent Gesamt-N und etwa 43 Prozent in diesem Fall Orthophosphat. Das Phosphat liegt in der Drainage hier tatsächlich überwiegend als gelöste äh, gelöst vor. Deswegen habe ich hier das Orthophosphat herangezogen und dort sind auch die Einträge nicht so hoch. Schaut man sich mal die Gesamteinträge an von Gesamt-N, äh, so sind sie doch sehr hoch. Also 14.000 Kilogramm pro Hektar pro Jahr gehen in die Anlage rein. Und davon werden etwa 4.600 Kilogramm pro Hektar pro Jahr zurückgehalten. Das ist also eine sehr hohe Menge. Hier ist mal die Anlage, kurz nach dem Bau. Da sieht man sehr schön die Überflutung. Das ist bei den jetzigen Bildern gar nicht mehr so genau zu sehen, weil die Erlen mittlerweile vier Meter hoch sind. Und hier sieht man auch noch mal ganz schön unser Messkonzept. Hier in der Mitte sind diese Stege, Messstege, mit diesen Grundwasserröhren, also diesen Piezometern, die wir da eingebaut haben. So, mal der Vergleich äh, zu den dänischen Anlagen. Wie schneidet unsere Anlage denn so ab oder wie ist insgesamt so die Leistung dieser Anlagen? Wir haben eine hydraulische Fracht, also in Millimeter gerechnet, was pro Tag reingeht in die Fläche von 107 Millimeter. Im Vergleich dazu haben die dänischen Anlagen, im Schnitt eine wesentlich höhere hydraulische Fracht. Ähm, trotzdem ist der Wasserrückhalt bei uns mit 30 Prozent in einem ähnlichen Bereich wie in den dänischen Anlagen, wobei die dort noch stärker streuen. Also die haben auch Anlagen mit nur 10 Prozent und Anlagen bis zu 60 Prozent, was sehr stark von der Bemessung, von der Flächengröße und auch von den Bodeneigenschaften abhängt. Die Nährstoffrückhalt, äh, der, der Vergleich der Nährstoff des Nährstoffrückhalts zeigt, dass wir auch da in einem ähnlichen Bereich liegen, etwa 33 Prozent Gesamtstickstoff. In Dänemark ähnlicher Bereich, aber die absolute Menge ist wesentlich geringer, weil eben die Konzentrationen, die da einlaufen, auch wesentlich geringer sind. Im Vergleich dazu mal die Drehenteiche der Stoffrückhalt. Da gibt es eine Literaturauswertung. Aus dem Jahr 2017, die schwanken zwischen 4 und 85 Prozent und sage und schreibe 11.000 und 13.000 Kilogramm pro Hektar pro Jahr. Das ist also eine sehr große Bandbreite. Auch da hängt der Stoffrückhalt wieder davon ab, wie das Ganze geplant, bemessen oder designt ist und wie lange auch die Verweilzeiten des Wassers in den jeweiligen Systemen sind. In der Regel ist dieser Wert aber wird eher nicht so oft erreicht, ist ja ganz hohe von 13.000 Kilogramm pro Hektar pro Jahr. Das war wirklich eine einzelne Anlage, für die das angegeben wurde. Insgesamt liegen wir also mit den integrierten Pufferzonen in einem sehr guten Bereich. Wir haben also einen hohen flächenhaften Rückhalt von Stickstoff und Phosphor. Der Wasserrückhalt ist allerdings noch steigerungsfähig. Da kann man durch gezielte Maßnahmen des, des Designs oder der Anpassung des Wasserstandes sicherlich noch zu einem höheren Wasser und damit auch zu einem höheren Stoffrückhalt kommen. Was über längere Zeit auch beobachtet werden sollte, ist zum einen die Entwicklung der Anlage. Man sieht hier die jungen Bäume, die wachsen natürlich. Die Nährstoffaufnahme wird sich entsprechend verändern, aber auch durch Durchwurzelung des Bodens. Und was insbesondere dann auch noch Augenmerk bedarf, sind die Akkumulations- und Rücklösungseffekte, die möglicherweise auftreten können, wenn zum Beispiel immer mehr Phosphor in die Anlage gerät und äh, es dann wieder zu diesen überstau kommt, inwieweit das System dann dort reagiert. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte in dem Zusammenhang auch noch gerne mich bei allen Personen bedanken, die an der Realisierung des Projekts beteiligt sind. Insbesondere natürlich den Wasser- und Bodenverband, auch äh, das LKN und auch ähm, ja, Herrn Trepel von und der das Projekt von Anfang an äh, eben auch gefördert hat, dass wir das überhaupt ähm, hier umsetzen konnten in Deutschland. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Rücker, vielen Dank, Hanna. Ähm, bei der Anmoderation ist mir natürlich der Fauxpas unterlaufen, Hanna nicht als ein Wasserauter Mensch damit vorzustellen, insofern in Doppelfunktion. Wenn es dringende Fragen gibt an die beiden, können wir die jetzt nicht mit reinnehmen, sonst würde ich es durchaus gerne in die Diskussion schieben und dem Thema Gewässerberatung jetzt dann den, die Bühne überlassen. Ich schaue einmal kurz durch, ob sich jemand hier meldet. Gut, dann vielen Dank nochmal für den interessanten Vortrag, besonders an Frau Dr. Rücker mit den interessanten Messwerten. Ich würde jetzt gerne Herrn Lorenz Schneider von Büro INGUS aufrufen mit seinem Vortrag über landwirtschaftliche Gewässerschutzberatung durch das Land Schleswig-Holstein. Hatten wir ja eingangs schon von Gudrun Plambeck und äh, Michael Trepel erwähnt, dass das Land Schleswig-Holstein da ein Interesse an der Gewässerschutzberatung macht und hierfür eben Auftragnehmer für einige Gebiete ist das Büro INGUS. Bitte sehr, Herr Schneider. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich hoffe, man kann mit der reden. Sehen Sie die Präsentation? Ja, man kann sehen. Man kann es sehen. Okay, zu verstehen bin ich auch. Okay, wir fangen an. Mein Name ist Dorian Schneider, ich arbeite für die imbus Wer uns noch nicht kennt. Wir sind im ähm, Norddeutschland aktiv in der Gewässerschutzberatung, sind ähm, Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Ingenieurbüro und beraten eben Landwirte in unterschiedlichen Beratungsgebieten zu einer gewässerschönen äh, Wirtschaftsweise. Und Sie sehen hier in den kleinen, blauen Gebieten, das sind Wasserschutzgebiete, wo wir in der Beratung tätig sind, die großen, grüneren Gebiete. Ähm, sind das Richtung der ähm, halt, die halt von der Größe und größer sind und mehr dann. Herr Schneider, könnten Sie vielleicht bitte das Mikrofon noch ein bisschen höher nehmen? Wir hören Sie etwas schlecht. Okay, hören Sie mich jetzt besser? Ein bisschen besser, ja. Ja, ich versuche ein bisschen lauter zu sprechen. Ähm, es ging 1994 in äh, Niedersachsen los, wo auch unser Hauptsitz ist. Und ähm, 2002 begann dann auch die gewässerschutzberatung in Schleswig-Holstein. Hier begann es äh, in den Wasserschutzgebieten, also dort, wo wirklich Wasser ähm, für die menschliche Ernährung gefördert wird, wobei dem Landwirte eben, eben äh, ja, zu einer gewässerschonenderen Wirtschaftungsweise beraten werden. Das Land Schleswig-Holstein hat sich dann im Jahr 2008 dazu entschieden, ähm, die Beratung von diesen kleinen Gebieten auszuweiten auf den allgemeinen Gewässerschutz, also wo es ähm, in der Wasserrahmenrichtlinie, wie sie 2008 geschaffen wurde, hauptsächlich ähm, auf den Gestrücken, hauptsächlich um die Datenenträge ging. Dort ging die Beratung in sechs Gebieten, jeweils 20 Referenzbetrieben los. Im Jahr 2015 wurden dort, wenn die Mittel aufgestockt, die Gebiete teilweise vergrößert. Es konnten alle Landwirte, die innerhalb der sechs Beratungsgebiete flächen haben, an der Beratung teilnehmen. Im Jahr 2019 wurde dann die Beratung ausgedehnt, auch die da ähm, im Rahmen der Düngeverordnung ausgewiesenen Flächenmässen ausgedehnt wurde. Und im Jahr 2021 kamen dann noch mal ähm, Fünf zusätzliche Beratungsgebiete hinzu, sodass, also wie man das hier sehen kann, jetzt im Gesamt Schleswig-Holstein eine Beratung in Anspruch genommen werden kann von den Landwirten. Hier in blau dargestellt sind diese sechs ursprünglichen Beratungsgebiete, ähm, wo wir aktiv sind, in BG4 und BG5, also zwei der sechs Gebiete. In grün dargestellt sind die drei zusätzlichen Beratungsgebiete, die, die sind und in gelb dargestellt seit diesem Jahr, seit zwei Monaten ungefähr erst, die Beratung in fünf neuen Gebieten. hier schreibt das Land Schleswig-Holstein die Beratung aus und fünf verschiedene Ingenieurbüros und die Landwirtschaftskammer übernehmen hier die Beratung. Und wir von der Firma Ingus sind hier von diesen 14 Gebieten insgesamt in vier Gebieten tätig. Das sind die Gebiete 4, 5, 7 und 13. Und damit man ein Gefühl für die ähm, Fläche bekommt, es sind im Jahr 2021 ca. 460 Landwirtschaftsbetriebe geworden in der Beratung, die zusammen über 60.000 Hektar Landwirtschaftsfläche bewirtschaften. Der Grundsatz in der Beratung ist ähm, die Freiwilligkeit, also die Landwirte sind nicht gezwungen, an der Beratung teilzunehmen. Sondern melden sich in der Regel freiwillig bei uns. Sie ist für die Landwirte kostenlos und wir agieren fachlich und Der wichtigste Punkt in der Beratung ist die einzelbetriebliche Beratung, also wo Landwirte von einem Berater, der der jeweiligen Führer zuständig ist in dem Gebiet, einzelbetrieblich beraten werden. Hier gibt es eine sehr intensive Düngeberatung es wird flankiert von Maßnahmen ähm, ja, zur Steigerung der Nährstoffeffizienz, wo auch die Analysen zum Einsatz kommen, beispielsweise äh, Nimm-Bodenanalysen, und eben noch andere Dinge. Und es wird eben auch auf dem Feld ähm, beraten, beispielsweise zur Bodenfruchtbarkeit, zur Erosionsvermeidung, also im Grunde alle Themen, die dazu führen, ähm, ja, die Nährstoffeffizienz steigern und die die, zu die zweite Säule ist dann die Gruppenberatung, also wo beispielsweise über wo über Vorträge, Arbeitskreise, verschiedene Dinge Landwirte ähm, halt in beraten werden. Genau. Und das Ziel natürlich dieser Beratung ist, die Nährstoffeinträge äh, in bunten Oberflächengewässer zu verringern. Und ich möchte jetzt kurz in dem Vortrag einmal auf zwei Hauptpunkte eingehen in der Beratung. Das ist einmal diese intensive Düngeberatung und die Beratung eben zu hohen Verteilung der Und, und ähm, die Düngung, da werden ja die Nährstoffe letztendlich für den Landwirten eingesetzt, die bei uns in der Umwelt auch Probleme verursachen. Da gehen wir eben so vor, dass wir mit den Landwirten den Betrieb insgesamt in unser Programm einspielen. Das heißt, ähm, ja, Die Standorteigenschaften des Landwirts, die Schläge, die Kulturen, hier Anbau, der Betriebstyp, das wird alles abgebildet. Das fließen dann natürlich auch die bisherigen Beratungsergebnisse mit. Ähm, da ein, die Erfahrung jeweils des Beraters und des Landwirtes sowie der Vegetationsplanung. Diese Düngeplanung, wo man es in der Regel im Winter zusammensetzt, wird für den gesamten Betrieb durchgeplant. Es wird wie diese betriebseigene Dünger hat der Landwirt und werden in der Regel Proben gezogen, welche Nährstoffe in diesem Betriebseigenen Dünger drinnen sind und es wird eben geschaut, wie man eben effektiv für den Landwirt und für den Gewässerschutz ähm, den Mineraldünger ergänzt. Begleitet wird das dann im Laufe der Vegetation durch begleitende Maßnahmen, wo man im Grunde dann noch nachsteuern kann, dass man die Düngung, die man dann im Winter gemacht hat, gegebenenfalls nochmal an und es leiten sich eben daraus auch den äh, Maßnahmen des Betriebes ab. Beispielsweise zum Zwischenfruchtanbau oder dem Und zwar ähm, im also Nachgang der Düngeplanung, mit beispielsweise über Nährstoffvergleiche oder über andere Dinge auch eine Volkskontrolle Da das Ganze sehr komplex ist, werden die Daten, Programm bei uns eingegeben. Im Grunde einerseits für den Landwirt, dass er da rechtlich auf der sicheren Seite ist, weil eben diese ganzen Dinge, die dann mittlerweile gefordert werden vom Gesetzgeber im Rahmen der Düngemordnung, relativ komplex sind. Das heißt, er muss eben gucken, dass er in diesem rechtlichen Rahmen auf jeden Fall sich berührt. Und wir gucken dann eben, dass wir im Rahmen des Gewässerschutzes hier diese Nährstoffeffektivität behalten. Man sieht eben zum Beispiel, wie hoch sind die hohen Gehalte des Landwirtes. Ähm, muss er dann tatsächlich seinen Wirtschaftsdünger, den er hat, auf diesen Schlägen einsetzen, wo er es plant? Oder haben wir beispielsweise jetzt, wie in diesem Fall, da den Salmut für die Pfosterdünger beispielsweise, investiert? Und so sieht man eben im Rahmen der Düngeplanung wie den Landwirten, wo man da noch Verbesserungspotenzial aus Sicht des Gewässerschutzes hat. Dass aber auch der Landwirt für sich im Grunde auch auf der sicheren Seite ist, dass er seine Erträge hier sich dann auch realisieren kann. Hier sehen wir mal ähm, den Nährstoffeinsatz von Betrieben bei uns aus dem baden 5. Ähm, Datenbasis sind über den Nährstoffbilanzen, also die Daten zu tatsächlich der Landwirte. Und in den oberen beiden Linien ist dargestellt der äh, organische und äh, mineralische Stickstoffeinsatz im Laufe der Jahre. Und in der grünen und in der gelben Linie sind dargestellt der organische und der mineralische Phosphoreinsatz. Hier sehen wir eben, dass man über die Jahre 14 bis 19 diesen Düngemitteleinsatz äh, ja, verringern konnte. Das heißt, jetzt im Rahmen dieser Jahre wurde der äh, Stickstoffdüngemitteleinsatz bei Mineraldünger, also das, was der Landwirt zukauft, von 29 Kilogramm N Hektar gesenkt, wurde der äh, Zukauf von mineralischem Phosphatdünger um 10 Kilogramm bis Kilogramm. In diesem Gebiet 5 werden beispielsweise jährlich 680 Betriebe beraten, die über 25.000 Hektar an dieser Fläche bewirtschaften. Zweiter wichtiger Punkt, gerade im Bereich Phosphat, also wo ja auch Nährstoffaufträge nicht direkt in der stattfinden, sondern auch in Bodenerosion, spielt dann dieses Thema Bodenschutz und Bodenfruchtbarkeit. Das heißt, wir können hier über eine gute Bodenstruktur Eben eine Gefügestabilität erreichen und eine bessere Wasserinfiltration. Das heißt, dass Niederschläge, wie auch die auf die flächende Landwirtschaft fallen, ähm, besser in den Boden eindringen können, dass wir so eben die äh, Verringerung der erosionsbedingten Phosphoreinträge erreichen können, die dann auch zu einer geringeren Phosphatbelastung der Gewässer führen. Und für Land muss man eben gucken, dass man da diese Effekte nutzt. Das heißt, er profitiert ja auch davon, dass er dann eine Vergrößerung des befruchten Bodenvolumens hat, und dadurch potenziell eben stabilere und höhere Erträge. Und da muss man eben in der Beratung gucken, dass man hier diese Win-Win-Effekte, also wo Umweltschutz und Landwirtschaft sich auch positiv ergänzen, dass man die nutzt. Und das machen wir zum Beispiel jetzt im Bereich des Bodens durch ja, erstmal eine Diagnose, das heißt, wir gehen auf die Flächen des Landwirtes. Es gibt erstmal eine Erfassung und Bewertung des Bodenzustandes, also die Diagnose. Hierzu kommt nun seit ähm, diesem Jahr auch dieser basis Terra Test zum Einsatz, den wir für das ganze Projekt entwickelt haben. Das heißt, einen einfachen Boden -Tun mit einfachen Bodenmethoden wird dem Landwirt an die Hand gegeben, wie er den Bodenzustand ähm, ja, selber ermitteln kann. Und darauf folgt sozusagen wenn nächste also gegebenenfalls, wenn festgestellt wurde, die Bodenschonungspartei ähm, lässt zu wünschen übrig, also irgendwelche Probleme, ähm, muss man darauf abgestimmt natürlich bodenschonende Bewirtschaftungsmaßnahmen äh, einleiten, um im Grunde hier für den Boden voranzukommen. Jetzt gibt es eben beispielsweise auch in Praxisleitfaden so verschiedene Maßnahmen für die bodenschonende Bewirtschaftung. Und wie er Tete schon dargestellt hat, können wir durch flankierende Maßnahmen wie beispielsweise die der Anleitung von Restaurantsstreifen dann hier das Ganze noch unterstützen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ähm, stellen wir gerne die Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Schneider, für den interessanten Vortrag. Ich würde jetzt gerne gleich die allgemeine Diskussionsrunde eröffnen, sowohl Sachfragen an die einzelnen Vorträge als auch Diskussionen dieses ersten Themenblocks, für das wir jetzt eine Viertelstunde Zeit haben. So, wer hat Nachfragen an die Referenten oder Diskussionsbeiträge? Ich sehe gerade noch keine Wortmeldung. Deswegen würde ich die Chance nutzen, einmal Frau Dr. Rücker noch mal zu fragen, wie Sie für die Anlage in Böbs die Prognose einschätzen, wenn die Erlen größer sind. Wie sieht da der Wasser- und der Stoffrückhalt aus? Ja, also der Wasserrückhalt wird eindeutig etwas höher sein durch die höhere Verdunstungsleistung. Das ist aber, wie wir gesehen haben, an der Wasserbilanz nicht der ganz ausschlaggebende Faktor. Man muss hier also zusätzlich noch ansetzen, äh, entweder an zum Beispiel verschiedenen Überstauhöhen, die man einstellt oder eben einer größeren Dimensionierung. Das Ganze war, basierte ja auf einer Berechnung von ungefähr 10 Hektar drainierter Fläche. Das ist also immer ganz schwer, die tatsächliche drainierte Fläche einzuschätzen, weil ja viele Drainagepläne gar nicht äh, vorliegen. Ähm, das ist also ein, ein Paket, an dem man noch arbeiten muss. Insgesamt wird der Stoffrückhalt äh, aber sicherlich deutlich höher werden, weil äh, Erlen äh, haben ja jetzt äh, im Wachstumszustand einen hohen Nährstoffbedarf. Das wird sich irgendwann so ein bisschen ausgleichen. Wir sehen jetzt schon erste Effekte von ähm, ja, intraspezifischer Konkurrenz unter den Erlen. Also da gibt es einige, die kümmern so ein bisschen und andere wachsen dann besser, werden die auch sehr dicht gepflanzt. Es wird allerdings insgesamt, denke ich, auch im Boden durch die bessere Durchwurzelbarkeit, durch die Ansiedlung von mehr oder von vielgestaltigeren und diverseren Mikroorganismengemeinschaften zu einem höheren Rückhalt kommen. Ja, vielen Dank, Frau Rücker. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr König, sehe ich ja die Hand gehoben. Ja, genau. Ich hätte auch noch mal zwei Fragen zu der Pufferzone. Und zwar würde mich da interessieren, warum da auf Schilfbeete oder Schilfbereiche ähm, verzichtet worden sind. Äh, und dann noch die zweite Frage, ähm, ob man dann jahreszeitlichen Verlauf sieht beim Nährstoffrückhalt. Also wenn dann im Winter ähm, die Aufnahme, die Biomasse nicht funktioniert, ähm, ob da dann der Nährstoffrückhalt einbricht. Oder, ja, das würde mich interessieren. Ja. Also vielleicht erstmal äh, zum ersten, warum man auf Schilfbereiche hat man jetzt nicht äh, verzichtet, weil die vielleicht weniger effektiv sind. Das ist hier einfach eine, eine Anlage, es muss alles in zehn Meter Breite passen ungefähr, damit man eben innerhalb so eines Randstreifens arbeitet. Es gibt die gleiche Anlage tatsächlich auch mit der Möglichkeit, also dass man das mit, mit Schilf bepflanzt. Es hat sich aber schon in Voruntersuchungen in Skandinavien gezeigt, dass Gehölze eben effektiver sind, um die Infiltration zu erhöhen innerhalb dieser Flächen, einfach durch die bessere Durchwurzelung des Bodens. Und dass eben in Zukunft dann auch diese, dieses Material dort, also in Skandinavien wird das zum Beispiel so gemacht, dass diese Bäume auch teilweise dann forstwirtschaftlich wieder in die Nutzung gehen äh, und man eben wieder neu anpflanzt. Also das war auch ein Aspekt, warum man die Gehölze wählt. Insgesamt haben Gehölze aber einfach eine höhere Aufnahme. Und äh, insgesamt, ja gut, Schilf hat auch eine hohe Verdunstungsleistung, aber ähm, Gehölze äh, können das dann doch in diesem jungen Wachstumsstadium übertreffen. Ähm, insofern äh, ist man da eben zu den Gehölzen gegangen und man hat eben auch noch positive Effekte, die man für das Gewässer erwartet, hinsichtlich der Beschattung einiger Bereiche. Ähm, dann äh, die andere Frage war, ähm, äh, wie das im Jahresverlauf ist und ob die Retentionsleistung im Winter auch hoch ist. Richtig. Und da war, ähm, äh, ist es, äh, sieht es jetzt so aus, dass ja im Winter die Hauptzuflüsse über die Drainage kommen. Und äh, dort äh, staut man natürlich auch so weit an, dass es weit bis ins Frühjahr äh, reinreicht, dass man da also dann aber in dem Moment natürlich eher äh, Bodenprozesse überwiegen im Abbau. Man hat dann ja zum Beispiel, was den Stickstoff angeht, durch längere Überstauphasen dann auch sehr, äh, sehr schnell anaerobe Verhältnisse in der Bodenzone und dann äh, überwiegt in dem Fall natürlich eine Denitrifikation. Ähm, und äh, ja, also ja, das äh, zeigt sich an unseren Untersuchungen, dass auch an den Konzentrationen, dass dort auch durchaus im Winter die Konzentrationen gering bleiben in den tieferen Bodenzonen. Das spricht ja auch dafür, dass die Abbauleistung da weiter äh, stattfindet. Und wir haben bis jetzt noch keine größeren Durchbrüche gesehen, außer in einer, in einem Brunnen in der Mitte, wo ein tatsächlich ein höherer Sandanteil ist. Also da sieht man, dass es dann im Winter natürlich schneller mal äh, zu einem leichteren Durchbruch kommen kann, als jetzt in den Bereichen, wo dann mehr ähm, ja, äh, Ton- und Lehmanteile sind. Ja, vielen Dank, Frau Rücker. Gibt es weitere Fragen auch in die große Runde oder Diskussionsbeiträge? Bettina, wie sieht es bei uns im Chat aus? Ja, ist es gab noch Gelt eine Frage im Chat, und zwar geht es da um den Phosphorgehalt. Ich nehme an, das äh, bezieht sich auf die Präsentation von Herrn Schneider, ob die 25 Milligramm pro 100 Gramm immer noch die maßgebliche Grenze in Schleswig-Holstein sind. Ja, können Sie die Frage bitte nochmal wiederholen? Also hier geht es darum, ich sehe Phosphorgehalt über 25 Milligramm pro 100 Gramm und ob das immer noch die maßgebliche Grenze in Schleswig-Holstein ist. Ja, die Frage ist ja die Grenze für Also im Rahmen der Phosphorhöhung ist es in Schleswig-Holstein ja so, dass in jedem Fall immer die Abfuhr gedüngt werden darf vom Lande. Das heißt, selbst wenn wir in der Versorgung E ist, darf ein, Land, darf ein Landwirt noch die das Voraussetzung, dass die abfuhr dünnen. 25 Milligramm. Ähm, ja, da gab es mal diese Grenze bei dem Bodenpromia, also 25 Milligramm wie 100 Gramm Boden, P25. Ähm, ja, deswegen spielt diese Grenze im Grunde nicht so eine Riesenrolle. Oder wie war die Frage gemeint? Vielleicht Dorf, ah, ja. darf, darf ich dazwischen reden? Ja, bitte gerne. Ja, ähm, ja, ich frage nur, weil das ist ungefähr doppelt so hoch wie das, was die VD Lufer 2016 mal empfohlen hat nach der Broschüre Phosphor in der Landschaft, die Michael Trepel mit äh, verfasst hat. Und ich denke schon, dass äh, bei dieser äh, Bodengehaltsklasse von 25 Milligramm pro 100 Gramm Boden äh, eine äh, Permanente Überdüngung der schleswig-holsteinischen Bühnen, also vorprogrammiert ist. Wie sehen Sie das, Herr Trebel? Ja, Christiane, Michael Trebel ist schon in der nächsten Veranstaltung, der ist jetzt leider okay, nicht ja, unsprechbar. Ja. Könnte jemand ansonsten die Frage übernehmen aus dem Auditorium? Also, Schleswig-Holstein hat seine b boden angepasst. Und bei 25 Milligramm Bodenversorgung und dann mittlerweile ist das heißt, wir sollten rein fachlich deutlich weniger Phosphor düngen, als was wir über die Erdprodukte abfahren. Das heißt, wir sollten den Boden abreichern. Ich so. verstehe, verstehe leider sehr schlecht. Also, wir haben ja bei 25 Milligramm Boden, sind wir in schleswig holstein mittlerweile in der Klasse D. Wir sollten aus fachlicher Sicht Phosphor deutlich weniger düngen, als was wir über die Erdrückstände abfahren. Das heißt, wir sollten den Boden an Phosphor abreichern. Bei 25 Milligramm. So, aber rein rechtlich dürfte ich das land wird noch mehr düngen. So, diese beiden Sachen muss man natürlich betrachten. So, natürlich ist die fachliche Empfehlung bei hohen Bodengehalten natürlich weniger Phosphor zu düngen oder am besten gar nicht zu düngen, als das, was ich über meine Erddölstunde erfahre. Aber es gibt halt landwirtschaftliche Betriebe, die haben ihren Wirtschaftsdünger, wo eben natürlich gewisse b da sind, die man ja auch die Flächen auch verteilen muss. Beantwortet das deine Frage, Christiane? Naja, also ich, äh, ich bin da etwas skeptisch, ob man da nicht noch ein bisschen, also ob man wirklich an dem Grenzwert für Schleswig-Holstein nicht arbeiten müsste, politisch. Das ist ja das eine. Das andere, was Herr Schneider gerade sagte, ist, dass hier ja dahin beraten, deutlich weniger auszubringen, deutlich mehr auszutragen über den, die Entnahme der Ernte. Also insofern ist es ja das gleiche Ziel, was wir mhm. haben. Ja. Also man müsste im Grunde daran arbeiten, dass man sagt, man darf immer mindestens die Abfuhr düngen. Weil die Empfehlung, die ausgesprochen wird von der Kammer und auch von uns, die ist ja deutlich geringer. Aber ich darf ja unabhängig im Grunde vom Bodengehalt immer mindestens die Abfuhr düngen durch die Düngung vor. Das gibt es ja so vor. Daran müsste man halt, wenn man das ändern möchte, arbeiten. In dieser Regelung. Genau. Das ist, glaube ich, der Ansatz, Christiane, den du jetzt angerichtet hattest, damit ja. an dem Grenzwert zu schrauben. Ja. Naja, ich würde vielleicht auch auf den Ertrag schauen. Und der Ertrag ist ja, das weiß man ja, der sinkt nicht, wenn man wesentlich weniger düngt. Das könnte man den Landwirten ja auch erzählen und sie das mal ausprobieren lassen. Unabhängig davon, was in Kleswig-Holstein, also dieser Bodengehaltsklasse viel zu hoch ist für C im Augenblick noch. Okay, gut, ich glaube, wir brauchen die Diskussion jetzt nicht weiterzuführen. Okay, Dankeschön. Gibt es ähm, vor unserer Pause noch was zu klären, zu diskutieren, noch Nachfragen? Bettina, vielleicht auch nochmal bitte den Blick in den Chat rein, ob da noch was unterwegs ist. Nee, es gab nur noch eine Frage an den Herrn Trepel, aber ich denke, da ging es jetzt auch um den Phosphor. Ansonsten können wir die Fragen, die noch da sind, vielleicht dann auch einfach nach, der, ähm, nach dem zweiten Block in die zweite Diskussionsrunde mit reinnehmen. Vielleicht kommen dann auch nochmal neue Themen dazu. Das können wir gerne machen. Dann würde ich die erwähnte Pause jetzt starten. Entlasse Sie in eine zehnminütige Pause zur Rekreation, Augenarbeiten. Und wir würden uns pünktlich bitte um zehn nach vier für den zweiten sehr interessanten Themenblock auch wieder am Computer zurechtfinden. Bis dahin. Genau. Sie können einfach hier im, äh, in der Veranstaltung drin bleiben und dann sich nachher einfach wieder das, ähm, ja das Mikrofon oder die, die Kamera anmachen genau